Hallo, meine YouTube-Abonnenten! Wir spielen heute ein neues Spiel, Anno1404 Venedig. Los geht's! Genau! Au. Los geht's, Freunde! Ich bin nämlich auch wieder mit von der Partie. Ah ja. Mit der Holy das Page Pictures. Ready gedrückt. Genau, ready. Ja, und mit Monkey, The, the Monkey Tube. Yeah! Machen wir mal Startgabe. Ja, wir spielen Anno1404 Venedig, Leute. Ein wundervolles Spiel. Und wir spielen praktisch ein, eine Partei, gleichzeitig, wir zwei, ne? Genau, wir sind verbündet. Hier unten seht ihr jetzt den Ladebalken von meinem lieben Freund, dem Xenoiden. Mhm. Der schneller lädt, weil er eine SSD hat. <lacht> du Sack. Ja, und die Stadt, die ihr hier bei mir im Hintergrund seht, beim Ladebildschirm, die werden wir natürlich auch erbauen. Ist ja klar, so eine Riesenstadt. Minas Tirith. Unravel the Tornado. Create Islands. Raise oh ja, übrigens. Mountains. Wie schaut es jetzt aus mit dem Gamescom? Steht noch? In Gamescom, ja, natürlich. Natürlich. Alles wir sind steht. auf der Gamescom präsent, Leute. Yes. Ja. Könnt ihr uns Gamescom. dann knuddeln für einen Zehner. Genau. Oh. Ah, waiting. Und gleich haben wir es. Lol ich hab schnell glaube ich okay <coughs> alright Leif Jürgensen. der Leibwund Leif Jensen <laughs> you have more buildings available yes you have more buildings available Du hast 1.000 buildings available. Lass uns eine street. bauen. In the manner we will einen a snowman. Lass uns gleichzeitig. Oh, nee. Ah, da kann ich keinen Marktplatz bauen, das ist so blöd. Das ist blöd. Das ist blöd. Ah, du hast schon ein paar lumpenjacks gebaut. <laughs> Ein paar Holzfällerhütten. Dann baue ich nochmal ein paar so Lumpenchecks, aber zuerst mal hier ein ähm, markt Market Building. Mhm. Und am besten wir baust du auch noch äh, genau, so ein Market Building und den, den großen Market Building auch. Den Market Welches großes Market Building? Den Marketplace. Market äh, ich würde sagen, dass wir hier die Siedlung in Residential Areas und Production Areas trennen. Okay. Jetzt jetzt eine gute Residential Area. Da, wir müssen jetzt erstmal die Insel erschließen, ne? Damit wir die Residential Areas hier bauen können. Genau. Boom. Ich erschließe mal boom, kurz boom, hier die boom, Insel. Boom, boom, boom, boom. Scheiße. Hier haben wir ein Salzvorkommen, hier haben wir Viecher. Das ist natürlich toll. Viecher kann man killen und essen, wenn man kein Vegetarier ist. Ich will ja nicht sagen, ne? Ich will ja nicht sagen. Also die Lumpenjackshutten hast du schon gebaut, oder? Kannst also du noch ein paar ja. mehr bauen, wenn du willst. Okay. Gut, dann machen wir hier erstmal Produktionsareas. Ne? Huch, das war der falsche. Dann machen wir. Hier ist sowieso nichts wichtiges, dann machen wir hier ein, einfach die Residential-Areas. Ah, Lumpenjackshutten, Hast du schon wieder gebaut. Lumpenjackshutten. <lacht> Ja, die Lumpenjakuten. Ups, da habe ich schon wieder eine Message bei WhatsApp gekriegt. Wie gesagt, <lacht> neun gleichzeitig, ne? Yeah. So. <lacht> ja, nochmal ein Small Market Building. Ah, jetzt haben wir das Brine -Deposit, -Dep -Dep -Dep Deposit erschlossen. Dann können wir jetzt Salz abbauen, beziehungsweise nicht jetzt, sondern später. Mhm. So, dann haben wir hier hinten nochmal eine Küste, da können wir. Uh, da könnten wir eigentlich ah. die ganzen Fishermans Hut hinsetzen oh, an die Küste. Oh nein, no Goods are piling up in this plant. That's not so good. I'd rather say. I'd rather say that you are not capable of doing this. There has up new land. Ja, ist mir scheißegal. New okay, die anderen sind auch nicht untätig, wie ich gerade gehört habe. Oh mein Gott, ich habe jetzt einfach nur eine riesige Straße gebaut. <lacht> Sieht man hier auf, auch auf der Karte mm -hmm. einfach nur. Diese Bereiche erschlossen sonst nichts Ja, und wir brauchen mehr. Wir brauchen, oh Gott. Ich hole mal schnell ein bisschen Werkzeug, gell? Yes. Ich hole mal ein Werkzeug, ein, ein bisschen Werkzeug. Werkzeug. Das müssen wir nämlich kaufen, wenn wir keins mehr haben. Denn wir müssen erstmal eine Eisenindustrie, eine Eisenabbauindustrie äh, bauen. Ah ja, wir können es ja auch direkt am Kontor einkaufen hier. Genau. Kontor ist übrigens ein nordisches Wort für Büro. Ah ja, und wir haben wieder Goldford. Ich nenne es mal kurz um. Und zwar in. Huch. Uh. <lacht> Nennen wir es einfach mal. So. Oh. Alright. Oh, <laughs> <So. laughs> Klein Lollingen, okay. das <laughs> ist well, is Klein <laughs> Okay. Dann bauen wir mal ein paar Hütten, ein paar Hutzhütten, Hutzenplutz. Ah, island. wir haben. Marie d'Artois ist is Setting an Island. Bonjour, ich klicke mal hier auf Diplomacy. Schauen wir mal. Hier haben wir den Life Orientation. Hallo, wir haben hier einen Peace Treaty mit dem Typen, mit dem hier haben wir einen Trade Treaty, also einen Handelsvertrag, hier haben wir einen Friedensvertrag, mit der Baronessa Constanza Zanki haben wir einen Peace Treaty, also einen Friedensvertrag, mit der Mariettaur ebenso, mit dem Typen sind wir natürlich im Krieg, und mit Lord, Nid Lord, Rothberg, Lord Richard Rothberg haben wir einen Trade Treaty, also einen Handelsvertrag jetzt very good. Indeed. Ja, ist es auch. Alright. Ja, das beschauliche Städtchen Klein Lollingen. Das irgendwie noch keine Häuser hat, aber egal, interessiert ja keinen. Ja, in, in welchem äh, Teil willst du denn Häuser bauen? Ja, da hinten, da, äh, da hinten. Auf der anderen Seite. Ich habe jetzt eine Straße gebaut. Genau. Am genau. Und Ende jetzt, oder am, jetzt, am jetzt, jetzt baue ich Residential Areas, schau. Has opened up new land. Ach da vorne Scheiße. Okay. kann kein Haus bauen hier. Ich brauche ein bisschen. Ach ich brauche ein Marketplace hier. Marketplace. Aber ich habe kein, ich hab, ich hab kein, äh, kein Werkzeug hier. Kurve ich mal kurz ein Werkzeug. Mhm. Okay, wir haben vier Werkzeuge gekauft. Wow. <lacht> Mehr hat er leider im Moment nicht. Ja da fahre ich a mal zurück. Deal, ja. Ja, super wir gut Deal. brauchen... genau, passt. Perfekt. So, dann machen wir mal Kaufen von Werkzeug. Von viel Werkzeug. Wir haben ja noch Geld. Hier oben seht ihr unser Geld. Wir sind rich. Rich money. Wir können dann auch unsere Waren, die wir in Überproduktion haben, wie zum Beispiel im Moment Holz, habe ich gehört, <lacht> können wir dann auch verkaufen. Sag mal, wo ist denn der Market Card? Hey, Market Card, where are you? Please. fetch the wood. Market Card, Market Card. Ah, da ist der Market Card. Market Card, Market, market, card. Card, market, market card. card, oh, this Market, ma market, market, market, market problem. Richard Northborough congratulates you on building this road. <laughs> <laughs> Herzlichen Glückwunsch. <laughs> Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Straße gebaut. Gut, <laughs> you must build a marketplace, ich weiß. Wo ist der hier? Wo ist der Marketplace hier? Da A brauche ich aber hier ein bisschen ein bisschen, ein bisschen ein bisschen Werkzeug dafür, das habe ich jetzt extra gekauft gehabt. Okay, alright, alright, alright. Dann bauen wir mal einen Marketplace hier. Ich versuche den irgendwie in die Mitte meiner residenzial zu bauen. Sodass der das möglichst abdeckt. In the middle of the street A Hier haben wir sowieso nichts. Okay, alright. Hier bauen wir auch keine Häuser, weil ich geil bin. So, dann machen wir es folgendermaßen. weiß nicht ob das schlau ist, ich glaube es ist nicht schlau, wenn ich es so mache. Machen wir es einfach mal so, damit das hier alles abgedeckt ist. Damit wir nämlich an den Seiten auch noch Häuser hinbekommen können. Ja, wird schon hinhauen. Ja, das hat jetzt drei Werkzeuge, wir haben noch ein Werkzeug. Ach, yeah. Ah, aber wir haben wieder 8 Werkzeuge gekauft vom Lord Richard Northberry. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sollte jetzt reichen hier. Bauen wir keine Straße noch. Bauen wir hier eine Straße. Straße. So eine Straße. Eine Straße mit einer Nase. Ah, Dankeschön, dass Sie mir helfen hier, Aber sehr toll. So, dann können wir hier später so einen Stadtplatz bauen. Bin ich irgendwie blöd oder so? Ja. Warte mal kurz, das habe ich völlig falsch gemacht. Ich muss es mal kurz wieder abreißen. Weil es ist, ja, es ist ja völlig ineffektiv, was wir hier machen, wir müssen genau. es ja so machen. So zwei Reihenhäuser, ne? Genau. Das ist ja so blöd, was ich ja, ja, da ja. Ah, danke, danke für diese Street. Please. Jetzt haben wir schon voll die Hut hier. <lacht> hat doch voll die Hut, Alter. Gangster. Voll in meiner Hut. Ah nee, jetzt hab ich's ich. Mmh. Ach egal, interessiert ja keiner. Fail. Jetzt, zwei, vier. Nein. Aber hier seht ihr schon unsere Hut. Klein Lollingen hat 35 Einwohner. <lacht> Toll. Ich schau mal hier vorne, ah, jetzt ist der Fisch schon wieder zu viel. Hm. Wie viel Fisch haben wir denn? Den könnten wir verkaufen, Aber ja, wir haben sowieso viel zu viel Fisch. 34. 30. Reach at least 200, 200 Citizens ist die Quest von dem Günther. Äh, wie viel ist Fisch jetzt soll die? ich denn verkaufen? Stefft Ist, okay. Also 20 ja. Is ja, du forstest mit Weg, du kannst es ja einfach im Konto eingeben. Aber ist wurscht. New construction options. That is awesome. Wir können jetzt eine Sidder Farm machen. Eine Kieder Farm halt. Kida. Das mache ich mal eben. Kida. Hier an diesem Land, wo es eh interessiert. Im schönen kleinen Loddingen. Im wunderschönen kleinen Loddingen. Dein settlement hat Ja, das weiß ich selber, dass nichts mein settlement vom growing stoppen kann. <lacht> Kleine Lollingen, wie geil. <lacht> okay, wo bauen wir denn die Church? Die Church. Gut, Chur? Hier bauen wir die Church hin. Church. Die Church. Ich mag Churches. Wonderful. Deine actions haben increased your honor in this region. Wonderful. Let's marvelous. Yes, your action have increased your honor. Honore, Alter. Very good, Honore. Komm ja, Honore in Lauda, in. was auch immer. Niki Lauda, so. Niki Lauda, ja. Niki Lauda, Wiki Lauda. Ey, was machst denn du denn da schon wieder? Du hast wieder Ohrrei gemacht, du. Taus du Tausender, du. Wer wo, was, was, wer wo. Du wieder! wieder. Ich nehme, ich, ne. ich hab gar nichts gemacht. Ich nehme. <lacht> Gut. Was haben wir noch? Wir haben viele Lumpenjacken. Lumberjacks und wir haben eine CD-Farm. Ich hoffe, die produziert genug für die ganze... für ganz kleinen Lollingen. <lacht> ah, du lädst wieder auf. Keine Ahnung. <lacht> Anscheinend schon. Keine Ahnung, was man da macht. Lass noch mal ein bisschen. Da kommen okay, mal 10 Tonnen. Passt. Oh, please. Kannst wieder heim, jetzt kannst du wieder wegschippen und verkaufen. Wie viel, krieg, wie viel kriegt man denn da eigentlich? 20 Tonnen? Keine Ahnung. 3 Gold. Nein! Ähm. <lacht> Wo ist die City? Ja. Alright. Dann baue ich hier nochmal ein paar Pesanzhosen. Hosen. Die Piasanz wieder. Immer diese Piasanz. Ich, ich habe es ja immer schon gewusst. Die, die die, die kann man einfach nicht trauen. Jetzt. 2. Ach nee, was ist das denn schon wieder? Oh, schief. Ich stelle schon wieder. Oh, oh. Äh, nee, fahren, das war nicht so gut. Machen wir es nochmal kaputt. Äh, aber kaputt, kaputt machen. Ja, Shalom. Alter. Shalom. Na, Shalom ist was anderes. <lacht> gut. Hier, ja, einer geht noch. Gut, dann hat klein Lollingen jetzt 200 Einwohner. Jolo. Ach, und, und du baust tatsächlich schon die Straße. Die Barbara Streisand. <lacht> Ja, ungefähr so. Gut, dann bauen wir. Naja, wir haben kein Holz mehr. Die Lumpenjacken müssen erst wieder Holz produzieren. <lacht> Lumpenjacken. Ihr Lumpenjacken, kommt schon. Wir wollen hier ein Settlement. Ein großes Settlement wollen wir. Ja, ich zeige euch mal Kleinen Lollingen. In der Postkartenansicht. Mit F1 kannst du übrigens die Post in die Postkartenansicht wechseln, ne? Boah. Nice! Kleinlollingen. Aus der Postkartenansicht. <lacht> Post Damit kann man auch übrigens die ganze Ansicht drehen, falls du dich schon mal gefragt hast, wie das geht. Das kann man ja mit Mausrad. Ja, mein Mausrad ist aber nicht dafür ausgelegt, dass man es reindrücken kann und drehen kann. Das ist schlecht. Okay. Oh, Autosave. Bei dir auch? Jo. Game, safe. Game safe. save. Game save. Waiting for the man. Awesome. Waiting for fellow players. Okay. Ich hoffe, wir haben genug SIDA. Schauen wir mal. Nein, haben wir nicht. Obwohl 40% must be 50% satisfied. 42%. Ah, das ist gut. Die ist. Reicht uns eine -Farm? Eine sida reicht nie, oder? Keine Ahnung. Machen wir zwei. Zwei ist immer jüt. Jolo. ist immer gut. Okay, dann können wir die Straße hier gleich, die Barbaras Trazern. Ah, danke schön. Vielen Dank. Danke so no problemo. Problemo. Ja, Citizens, jetzt können wir mehr bauen. Jetzt können wir endlich mal unsere Hanfplantagen hier. Yeah. Remarkable.